Ein großes A beispielsweise wird also als die Zahl 65 im Computer gespeichert oder hexadezimal gesprochen 4,1. Das 4 mal 16 plus 1 gleich 65 ist sehen wir recht schnell. Also ist dies die gleiche Zahl, über die wir hier reden, nur eben in zwei verschiedenen Codierungen. Wir finden in dieser Tabelle alle großen Buchstaben, wir finden auch alle kleinen Buchstaben.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 Speicherung, weil insbesondere Hauptspeicher im Computer sehr teuer war, aber auch auf externen Speichermedien, als auch für die Übertragung, denn mit den vorhandenen Leitungskapazitäten hätten Datenübertragungen sonst zu lange gedauert. Da man mit 7-Bit auskam, um alle Zeichen darzustellen, die am Amerikanischen wichtig sind und dabei sogar noch Platz für einige Steuerkommandos hatte, wurde dies so standardisiert.